Mehrere haben sich in den Kommentaren beklagt, dass sie ihrem Partner ganz klar gesagt haben, was sie sich wünschen, aber das wurde nur ignoriert. Tja, das ist gar nicht so leicht, seinem Partner seine Wünsche zu sagen, damit diese sie auch erfüllen kann. Es ist also nicht so wie beim gütigen Weihnachtsmann, dem man nur kurz schreiben muss, was er unter dem Baum legen soll und dann bekommt man es meistens genau so geliefert. Man braucht sich keine Gedanken darüber machen, wie leicht oder schwer es dem guten Mann fällt, den Wunsch zu erfüllen. Auch ist es nicht nötig, seinen Wunsch so zu schreiben, dass er auch verstanden wird. Man hat ja schon so oft in der Familie erzählt, was man sich wünscht. Und der super Weihnachtsmann hat sicherlich da immer mitgehört. Leider ist das in der Beziehung nicht so einfach. Bei seinen Wünschen an den Partner ist man selbst auch verantwortlich, dem Partner es leichter zu machen, dass er oder sie den Wunsch auch erfüllen kann. Der Weihnachtsmann hat zwar mitgehört, was man seinen Eltern erzählt hat, aber ihr Partner hat nicht gehört, was sie sich schon oft selbst gedacht haben. Also, wenn ihr Wunsch nicht erfüllt wurde, obwohl Sie glauben, ihn deutlich ausgesprochen zu haben, dann denken Sie an Folgendes. Für Ihren Partner sind Sie der Weihnachtsmann, von dem er oder Sie erhofft, seine Beziehungswünsche erfüllt zu bekommen. Die gute Nachricht, wenn Sie beide sich bemühen, dem jeweils anderen Weihnachtsmann es leichter zu machen, dann sind Sie am Ende beide geschenkt.